Die Mangroven, die Früchten, die sind ja nicht zum Essen, ja. Jetzt machen wir Mangroven Früchte, ja. ja. Kaktus. Ja. Kaktus. Wir haben ja gestern schon gesehen, dass An der Anfang vom Kaktus wird wie ein Baumstamm am Ende, gell? Mhm, mhm. das ist ein richtiger Baumstamm. Something Mango Wald. Mangrof, das ist Alicia, auch Julia da hinten. Ja. <lacht> Auf den Mangrof, am ja. das ist auch schon für mich neu. Ich äh, habe mitbekommen, das gibt es schon seit ungefähr zwei Jahren jetzt. Ne? Also während der Pandemie wurde es irgendwie mal gebaut. Ja. Den -Kanal. Genau, ja. <lacht> <lacht> genau, <sagt er. lacht> was? Wow. Hast du Schlange gesehen? Ja. Ja. Ah, ja. Was? Wo? Oh ja, genau, ja. Es ist Schlange. Wir sehen Schlange auf deinen YouTube-Kanal posten. <lacht> Wir haben Schlange gesehen, ja. ich nicht gern schwimmen. Nein, das schwimmt man auch nicht. Das ist ja 6, also 4, 2, 11. Ich dachte, das wäre 17. August. Na, ich muss mal gucken. 8, 10, 12. Hier. Also 1945, das wäre die Unabhängigkeit der Unabhängigkeitstag Indonesiens. Ja. ja, wir sind wirklich im Regenwald. Ja. ja. Und beim Wasser wenn bei Hochwasser oder äh, Flut ja, da kommt das Wasser bis hier hoch. hoch ja. Ja, da kommt dann das Wasser hier hoch. Ja. Also die sind ja die Mangroven, die sind ja Meerwasserpflanzen. Ja. Die können nur im Meerwasserfleisch wachsen. Ja. Das gilt bei uns, wie gesagt, ähm, als ein Zunamm, Schutz gegen Tsunami. Ja. Besonders zur Zeit hier, dieser Park wird so angelegt, also für die jüngeren Menschen, also für die Jugendlichen irgendwie mal, die dann hier irgendwie ein bisschen Zeit verbringen, ein bisschen Spaziergang machen hier. Ja, das ist auch schon gut. Was? Ja, dann gibt es auch schon immer eine Ecke, wo Leute halt dann Bild machen, eine Fotoecke. Ja, das ist auch schon für so Schmetterling. Ja? ja, da kann man auch ein bisschen reinlaufen. Ja, das ist schon stabil genug hier. Ja? Du kannst auch schon ein bisschen rennen, kein Problem, kein Problem. Ja. Das ist alles aus Bambus, ja. Ich Hören Angst, <lacht> ne? Ja. Da steht hier: "Jangan, Jangan lupa bahagia, nicht vergessen, um glücklich zu sein", ja. heißt es, ja. grove channel nah, ini bagus kalau mau ada yang mau jalan-jalan ke sini eh, di daerah Sekotong ya Ja, so. Nest, Vogelnest, ja. Du kannst dich draufsetzen und Foto machen, als wie ein Vogel. So. <lacht> ja. Hoch, jetzt, ja. Hoch drauf, ja. Aber ein bisschen testen, nicht so, dass es so wackelig ist, ja. Genau, oder? Ich mache Bild, ja. Ja. Also weißt du, wie viel Eier? Ja. <lacht> Pass auf jetzt mit runter. <lacht> Gehen wir? Au, Auf Au, mir hat auch gefallen, wie sie Eier du schon gewählt hast. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, genau, ja? Also, das ist bestanden doch, ja? <lacht> ja, Ja, ja, pass auf, Julia. Urlaub ist vorbei, wenn du runterfällst. Ja. ja. Wir haben es überlebt alle. Gut. So. Mangroove Park, ja, da gibt's eine Toilette auf. Ach, hier ist auch eine Toilette, ne? Ja, hätten wir gewusst, ja. <lacht> ja, genau, ja. Ja. Ja, also eine glückliche Familie gerade beim Picknick. Hier. Ja, hier. Nicht. Die der Rastrata Da lasst man die paar Ferne Ja? Ferne noch ja genau, hier Muscheln, ne? Willst du deine Muscheln hinlegen? Ja Ja, so Alles gut, alles gut geht Muscheln, ne? Hopp, hopp, hopp Hopp Oh, oh, oh, oh Wir lachen, wenn sie im Wasser liegen. Für <lacht> Kinder. Ja, für Kinder. Ja. <lacht> Darf ich da nicht rein? Da, doch, du kannst immer rein. Ja. Mach mal <lacht> ja. War Ich hier noch nie. <lacht> ich mach ein Bild von ich dir ich dann, dachte, du kriegst ein Bild. Steht, ja. ja? Was sagt sie Oh ja, da gibt es ein, ein, ein, ein äh, Video bei uns, das heißt Genie. O oh, Genie. Das ist eine Geschichte zwischen Engel und äh, irgendwie Menschen. Ja? So. Ähm, also nicht reingehen. Na, das ist. Äh, das, man kann nicht so gut drauf sitzen, ja? ja, die Einheimischen kommen hier um Bild zu machen irgendwie. Ja, und dann auch schon weiter. Jetzt hier gerade mitten im Wasser, das ist ein Fotospot für Einheimischen. Ja. auch schon schön schöne Landschaft gerade nach dem Regen mit vielen Wolken oben da sind sie da sind die Fähre Schiffer Hallo das macht nichts Service und Was? Die Karibik kann Sie hier spielen. Man kann hier auch schon ein bisschen angeln. Ne? Oh ja, yeah. das ist angel ne? ins Wasser runter. Jetzt weiter im Wasser. Bist du haben, <Gülüyor> ne? Ich, ich, gehe, ich gehe kurz in die Toilette, ne? Ich darf am Bali lage, zum Mobil, ja. Tadi, sudah sedikit jalan-jalan, ke mangrove, ini hutan mangrove nya, sangat lebat ya. Coba, ja, dieser Mangrove ja ist auch interessant, ja, dass man tief in den Regenwald oder in den Mangrovenwald dann reinkommt, ja. Mit Kindern natürlich ist es auch interessant, dass man auch ein bisschen was hier lernen kann. Ja. Von Mangroven hier bei uns auf Lombok. Man ja. kann auch schon hier hochgehen, hier hochblittern. Von oben auch einen schönen Blick ja, von den Mangroven hat